I'm looking so horrible, because I drove five hours to meet this guy and this was really important. Nice. So we are here at Kyle Trucks and KLA in English <laughs> and uh, we are here why? and there's lithium batteries and in order to charge them right, we're gonna get an extra alternator that is only responsible for the cabin. I am Isabella and I am from Brazil. This is Fabian and he is German. We've been overlanding the world with our home sweet home, Frank the Tank, for the past almost four years. And together with our son Mateo and our two lovely dogs, Uni from Spain, and Basco from Germany, we are living even for before. Subscribe and welcome to the family. So. And here we have the boss, the chief of everything here, KLA Trucks, Heiko. And Heiko was so kind to organize all that. Thank you so much. And I guess Heiko can tell us a little. It's going to be in German, but I'm going to translate it down there. He's going to tell me what we're going to get in German. So Heiko, jetzt sag mal kurz, was machen wir heute? Wir bauen jetzt die Zusatzlichtmaschine ein, mit der wir direkt die Lithiumbatterien laden können. Vorteil ist, er lädt sie komplett voll, kann aber genauso auch rausgehen, kann in Standdrehzahl die Lithium eigentlich fast zu 100 laden, ohne dass die Drehzahl erhöht werden muss. Kommt aber immer darauf an, wie die Übersetzung zwischen Motorwelle und Lichtmaschine vorausgibt. Wenn die Übersetzung zu klein ist, bekomme ich zu wenig Drehzahl auf die Lichtmaschine, somit kriege ich zu wenig Leistung raus aus der Lichtmaschine und sie wird heiß. Okay, und die, also beim optimalen Setup. Beim optimalen Setup liefert sie 180 Ampere in der Stunde. Oh wow. Und, und 24 Volt. Genau. Und äh, du verbaust normalerweise, also wenn jetzt jemand so einen LKW haben will wie ich oder, oder sowas ähnliches, ich meine ich filme jetzt dann am Hof, da stehen schon einige Schätzchen rum. Also those cars are here to be fixed up with heiko's kla team and the lichtmaschine the alternator that gives a lot of power to the board batteries which is pretty cool so whoever is interested in uh, buying such a alternator there's going to be more info in this video um, you can sign up to our newsletter and leave Lichtmaschine or alternator in the message box und you will receive much more information and a direct contact to Heiko. Du würdest auch mit Mastervolt in Zusammenarbeit uh, auf die komplette Anlage einbauen. Ja, das, das ist eigentlich unser Hauptthema, was wir machen. Wir machen komplette Anlage da drüben stehen Batterie, da stehen Anlage. Wir machen komplette Anlage inklusive Lichtmaschine, inklusive für okay. digitalem Switching, digitalen Switching, c Machen wir im Endeffekt mehr decken das komplette Portfolio von Masterworld oder ASG heißt er da ist Masterworld, C Zone Encore, die ganze Untermarke wurde dabei ihm okay ja also sind wir fertig bis du kommst <laughs> <laughs> bis du... <laughs> ja, genau ja yeah, so this is a brand new truck just 500 km on and we already destroyed <laughs> nice but that's his job yeah. brand new things destroying and putting them back together So, da ist jetzt der René, der baut jetzt hier die Lichtmaschine ein. Also man muss einen Schlauch wegmachen, dass er besser hinkommt, aber ansonsten, glaube passt alles. Sau cool. So, jetzt sind wir nochmal hier. Jetzt haben wir hier drei verschiedene Lichtmaschinen. Was ist jetzt der Unterschied? Für einen Laien wie mich schauen sie alle gleich aus. Also die erste Lichtmaschine ist jetzt für den Sprinter und zwar gibt es bei Mercedes-Benz ab Werk einen Anbausatz, einen 62 Mercedes-Benz-Code und da passt die haargenau rein. Dann haben wir die zweite, die passt immer in Mercedes oder M1, wo wir dann den zugehörigen Anbausatz auch mitliefern können, wenn es gewünscht wird. Und die ist für Volvo, Volvo Penta, also die meisten Marine motoren kann man so sagen. Also kann ich sagen, jeder der... MAN, Mercedes, Sprinter bis großen Arox, Actros fährt, kann das verbauen. Ja, oder auch die Maschine bauen wir zum Beispiel auch in äh, Iveco Daily. Iveco Daily und Volvo. Das genau. sind dann die. Vielen Dank. So, wenn man bei KLA eine Lichtmaschine bestellt, dann wird die hier am eigenen hausinternen Prüfstand getestet. Und das ist, glaube ich, hier. Hier wird sie angesteckt. Hier wird sie aufgelegt und dann ist... Dann wird sie mit den ganzen Masterworld-Produkten getestet und erst dann kommt sie ins Auto. Und jetzt noch kurz auf Deutsch. Wer mehr Informationen will zu dieser Lichtmaschine, extra Lichtmaschine für sein Fahrzeug, wie das ganze Setup Ops funktioniert, bitte hier im Newsletter Lichtmaschine eintragen. In der Messagebox. Und ja, dann kriegt ihr Kontakt mit Heiko persönlich. Jetzt seht ihr mich, ich bin ein Member des Teams von KLA Trucks. Sagt er eigentlich Klar Trucks oder KLA? Klar Trucks. Klar Trucks. Äh, nochmal Danke. wollen Ich wollte mich nochmal bedanken beim Heiko. Jetzt können, kann die Isabella endlich mit Strom hinten kochen, egal wo wir sind, weil wir können jetzt egal wo, wie, wann LKW starten, laden, um, um die zwischen 150 bis 200 Amperestunden, je nach ja. Gerät, kann man das bei ihm besorgen, er baut es ein. Ich glaube, es waren jetzt nicht einmal zwei Stunden. Zwei bis, zwischen zwei bis vier reguliert. Kommt immer ne? aufs Fahrzeug drauf an. Genau. Also der größere Mercedes, der geht mindestens vierer als du. Okay. Der 45er Motor. Ja gut, da ist mehr im Weg. Da ist ein bisschen mehr im Weg und genau. ein bisschen mehr Aufwand. Also bei mir war es nur ein Schlauch. <lacht> Nochmal, Dankeschön. schön. Wir are here again at uh, Lindner, Spedition Lindner. It's a friend of mine, and he's so kind to let us in his garage, in his hall, yeah. so if it would have rained, we would have been safe. So here is Lindner, Wolfgang, Dankeschön. And here we have the, the chef, the boss of the company, Hans-Jürgen and Hans-Jürgen did plot the whole thing, and we will have it up there. So it is in the middle. This is like the baptism of our truck. We received this time, on the beginning, we will receive the... No, it before before. <laughs> because now we know who we are. It's because last time we started the trip, we felt it and we did it in Canada. You guys can see the link here above this video when we put the logo in Canada <laughs> on Frank the Tank, number on one. So, the guys from MCD Belts, Werbetechnik und Textildruck uh they do definitely trucks and he also told me he's doing uh, we middle, which is commercial material t-shirts etc so mtd belts mtd-belts.de if you need something in europe and especially germany bavaria and here we are putting our sticker like we are used to on the old truck now we have it on the new one it's kind of the baptism Thanks, Hans-Jürgen and Stefan, for doing this. So now we waited a little bit and try now. Oh, wow. Patience, not my strength. I'm filming against the light and I'm sorry, but that's how we parked, we needed shade. Und? Läuft! Wir ja, haben unser Solo-Book. Hi, hey, ah, Matteo. Was aussieht? Bonito? Matteo, you like it? Huh? Gefällt's dir? Ist cool, mir egal. Ja. <laughs> oh! Bye.